Wir müssen acht Seiten eines Buches finden und die sind an den Bäumen, nicht im Himmel versteckt, Jule, die sind an den Bäumen hier irgendwo, ja. genau da, auf, auf Augenhöhe sind die Bäume, äh, die Zettel. Auf jeden Fall ist es nun Jules Aufgabe, diese acht Seiten zu finden und je mehr Seiten du hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Slenderman auftaucht. Ja, dann will ich keine. Also, Jule, das ist er. Ja. Das ist doch jetzt auch gar nicht schlimm, wir haben erst eine Seite. So, und jetzt guck dich leicht nach links um, leicht nach links. Leicht, langsam, langsam, langsam, Jule, ganz langsam. Hallo hey, oh meine Flauschis! Oh, ja, -Fixer. Ja. Ah. <lacht> Bitte nein, Slenderlein, lass mir mein geiles Bein, denn ich muss weiter spielen, muss die Scheiß Momentos fäh- Oh, what's denn?